Also ganz ja. dann sagen, du möchtest etwas sanfter, ganz verrückt, ganz noch verrückter. Nee, wir wollen, ich will es so machen, dass ich <lacht> gucke dich, dass, dass Nadine da ist. Und dann schreibt, du hast die kann ja dann auch zum Text. Ich habe mich extra für so einen Scheiß Gebur Geburtsvorbereitungskurs oh, genau. angemeldet. Ja? Dass sie dann schreibt, den dass denn auch nein. unser Chauffeur, dass unser Chauffeur dann im Hintergrund dann auch noch zu hören ist. Aua, Aua, nicht so doll meine Hand drücken, Mann, wird doch mal über der Grafik kommen. Nein. Nein, nein, der Chauffeur muss natürlich sagen, Mann, seid ihr bald fertig hier in zweiter Reihe. Ja, Ja, <lacht> ja, ja sozusagen, aber das kann man dann alles reinbringen, dass sowas <lacht> dann reinkommt. In, weil das hole ich gerne, dass wir das selber machen. Nicht vom Band irgendwo aus dem Netz ziehen, ist blöd, dann machen wir das lieber selber. Aufnehmen kriegen wir ja hier Was hin, ne? Mann, Ja? Ja, dann ist es geht. Ja. <lacht> Warst du nicht bei der Geburt dabei? Ich meine, ja, aber ich habe nicht geschrieben dabei. <lacht> ich ja, Weil ich hatte meinen Ehering noch rum und den hatte ich vergessen abzumachen. Das ja, oh, ist echt ja. ja, Böser Fehler. Ja, böser Fehler. Und ich habe auch die Nabelschnur durchgebissen. <lacht>